Hallo und herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendtag nach einem langen, langen Wochenende. Es fühlt sich immer irgendwie so mega lang an und in Wahrheit sind es halt echt nur zwei Tage. Also Freitag ist Ankommen, Freitag ist so Themenfindung, Freitag ist Kennenlernen, Samstag ist dann... Irgendwie eigentlich nur ein Tag, in dem mega viel passiert und dann ist schon wieder Sonntag, also jetzt. Komisches Wochenende, aber cooles Wochenende. Vor allem der Vorteil ist, die Jugendlichen, die können das noch besser als wir alten Leute, die ja mentorieren. Äh, für alle diejenigen, also jetzt die ganzen Jugendlichen waren jetzt das ganze Wochenende bei JugendHakt und die Mentoris wissen auch, was JugendHakt ist, aber es sind ja jetzt auch ganz viele Eltern, Gäste, verwandte Freunde da, die wissen möchten, was eigentlich JugendHakt ist. Was ist JugendHakt, Ilona? Ähm, Jugendtagt ist ein Format, das ist entstanden vor einigen Jahren. Ähm, Vorher hat man gerade noch so zwei Logos gesehen. Open Knowledge Foundation Mediale Pfade haben sich so Jugendhakt überlegt. Mittlerweile ist das Jugendhakt-Netzwerk ganz, ganz groß. Und genau, es ist ein Wochenende, in dem überlegt wird, wie man mit Code die Welt ein bisschen verbessern kann. Die Welt ist halt immer so, was ist die Welt und vor allem welche Probleme und ist recht groß. Und dann kommt man drauf, mh, die kann man echt im... Sehr kleinen, recht auswirkungsvoll verändern. Genau, so ist Jugendtag. Die Jugendtag passiert mit tollen Teilnehmenden und tollen MentorInnen, die eben da gemeinsam arbeiten. Und äh, wir sind da in Ulm auch nicht ganz allein, also man hört es am Dialekt schon ein bisschen. Ilona kommt aus Berlin, ähm, also gerade aktuell, äh, sie ist bei äh, der, der Open Knowledge Foundation, Mediale Pfade. Das sind immer die zwei, wo man nicht genau weiß, wer wo ist. Mediale Pfade, das ist der Verein für Medienbildung in Berlin, die Open Knowledge Foundation, auch ein äh, gemeinnütziger Verein in Berlin. Und äh, angefangen hat es mit Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation in Berlin eben mit einem Einzelevent 2013 mit 60 äh, Teilnehmenden. 2015 kamen dann die ersten regionalen Ableger dazu, äh, eben in Ulm. Äh, damals war noch Hamburg auch dabei. Ähm, über die Jahre hinweg gab es auch viele internationale Austauschveranstaltungen. 2016 durften ein Jugendliche mit äh, nach Südkorea fliegen, nicht fahren äh, zum Austauschprogramm. Äh, letztes Jahr waren ganz viele in äh, Taiwan, Japan und Hongkong. Und wir sind eine mittlerweile also eine richtig große Familie. Wir sind sogar sogar mittlerweile in der Schweiz und in Österreich. Genau, wo dann eher mein Dialekt herkommt. Ja, äh was ist das für eins Verschwörhaus? Gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Für mich ist es so eine wunderbare Höhle, wo man sich wunderbar verlaufen kann. Aber vielleicht kann Stefan ein bisschen mehr darüber sagen, was denn eins Verschwörhaus ist. Da kommt nämlich auch Jugendhakt ins Spiel. 2015 haben wir angefangen, Jugendhakt zu machen, damals an der Uni. Und wir haben uns gesagt, eigentlich sowas, so ein wunderbares Wochenende möchten wir nicht nur einmal im Jahr oben weit ab vom Schuss haben, sondern wir möchten einen Raum haben, wo junge Menschen, die mit Kreativität die Welt verbessern möchten, das ganze Jahr einen Anlaufpunkt haben, um kreative Dinge machen zu können. Und das ist vor zwei Jahren Realität geworden. Haben wir haben jetzt im Sommer das zweijährige Jubiläum gefeiert und das ist einfach von jung bis alt, Generationenübergreifend, alle Gesellschaften, alle Schicht, alle, alle Teile der Gesellschaft sind eingeladen, dort mitzumachen und äh, über der Hauptüberschrift eigentlich coolen Scheiß zu machen. Okay. So, jetzt muss ich eben ein bisschen so molen. Genau, die Partnerinnen und Partner, Stefan. Wer ist das hier in Ulm? Ja, natürlich das Verschwörhaus, das von der Stadt Ulm auch getragen wird. Hallo, es sind auch einige Menschen von, also aus städtischem Kontext hier, die ich begrüße, nicht namentlich, weil die Jugendlichen stehen im Vordergrund. Und wir haben auch SponsorInnen, also unser Hauptsponsor ist die Initiative Ulm Digital, die die Stelle auch finanziert von Juka Weselowski, die die Hauptorga macht hier vor Ort und eben auch das Event fördert. Weitere Unterstützung, das kannst du vorlesen vorlesen. Okay. Dann haben wir da noch die Universität Ulm, das Casino und den CCC, der nämlich das tolle Livestream macht. Also wir haben quasi Videoaufzeichnung, der Präsentation einmal live, weil nicht alle können im wunderbaren Ulm hier sein. Und auch für die, die jetzt da sind, die können später nochmal schauen, welche Projekte es alles gab. Genau. Vielen Dank, weil alleine könnten wir so ein Wochenende halt einfach nicht stemmen. Genau, und äh, wer noch, noch, noch ganz wichtig ist, sind die vielen Menschen, die noch ehrenamtlich am Wochenende hier sind. Das sind irgendwie Helferinnen, Mentorinnen, Orga-Menschen, ganz viele Menschen. Vielleicht können die mal so ganz kurz aufstehen, dass man sieht, wer das alles ist. Es ist mehr als so eine Person. Und vielleicht kriegen die mal einen Applaus. Vielen Dank. Und ich kann nur, glaube ich, behaupten, es sind noch ein paar mehr, die sich gerade noch einfach ein bisschen besser verstecken. Genau. Also vielen Dank. Und wir dürfen jetzt eigentlich das Mikro abgeben an die Moderation, die jetzt durch quasi den ähm, Vorabend führt. Das Vorabendprogramm, wir machen Open End heute. Genau. Ich begrüße, Sie sind nicht nur MentorInnen, sondern Sie moderieren auch äh, die Veranstaltung heute. Hayo und Biene, bitte einen großen Applaus für die beiden. Ja, hallo. Liebe Interessierte, liebe Eltern, liebe Teilnehmer, liebe MentorInnen, schön, dass ihr alle da seid und äh, wir freuen uns, dass wir diesen äh, wunderbaren Vorabend äh, wieder moderieren dürfen. Neben mir steht die Biene. Hallo. Neben mir steht der großartige Hajo. Und die erste Gruppe darf sich gerne schon mal nach vorne gesellen. Wo sind die denn? Steht mal auf, kommt mal vor. Genau, super, kommt her, steckt euch schon mal an. Oh, egal, kommt einfach her. Oh, oh, Hajo, mir fällt was ein ich glaube ich Du hast doch nicht etwa. Ich glaube wirklich, ich muss nach Hause. Ich glaube, der ich Herd ist mein, noch an. Ich habe mein Herd angelassen. Also, unser Projekt heißt, ist der Herd noch an? Und wir sind auf diese Idee gekommen, da das bei mir und meiner Mutter mal wieder das Problem ist,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 Also es besteht äh, aus zwei Bauteilen. Äh, erstens ist es äh, unser Prozessor und Hall-Sensor. Äh, und ähm, das Gehäuse haben wir mit dem 3D-Drucker gedruckt. Und dann hier seht ihr, ah, also ihr seht es. Okay. <lacht> ja. Okay. Also hier ist unser Prozessor.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 Danke für die wunderbare Präsentation. Das waren Julia, Felix, Annika, Artem, Jana, Elisabeth und Benjamin. Ich finde dieses Projekt super toll und wir haben es mit Absicht auch ganz an den Anfang gestellt, weil man sieht an diesem Beispiel, dass es hier bei JugendHack nicht nur darum geht, dass sich unsere Teilnehmenden super engagiert mit Technik auseinandersetzen, Technologien lernen, sondern dass sie auch wirklich Probleme damit lösen, die Welt durch Code verbessern. Und äh, neben der Frage, ist der Herd noch an, gibt es äh, so eine andere Frage, die einem auch oft äh, siehend heiß einfällt. Das ist die Frage, oh mein Gott, habe ich verpennt? Ähm, das ist eine Frage, die ist technologisch ähm, für den Fall, dass ich zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen muss, durchaus gut gelöst mit dem Wecker. Es gibt aber auch Situationen, wo ähm, es nicht unbedingt von der Uhrzeit abhängig ist, wann ich aufstehen muss, sondern von anderen Kriterien. Und zu diesem Zwecke bitte ich jetzt äh, das Team Geoclock,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 Ich bin Sebastian. Ich bin der Angelo. Ich bin der Aljoscha Und ich bin die Maria. Und gemeinsam stellen wir euch heute GeoClock vor. Mehr dazu erzählt euch jetzt Lukas. Okay. Und, wer <lacht> kennt denn das Problem, dass wenn man im Zug ist und zum Beispiel irgendwie schlafen möchte, dass dann, dass man dann Angst hat, zu spät zur Haltestelle,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 Himmeli Kamera. Jetzt hmm. ist Das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 Hier sind dann nur unsere Links von GitHub und Hackdash und das war soweit mit unserer Präsentation. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank an Tobias, Achim und Jakob für die wunderbare Präsentation. Ich muss sagen, mich hat es schon beim Namen gepackt. Helfi, das klingt gut. Das klingt nach nach Unterstützung. Es klingt nach Menschen teilhaben lassen am Leben und äh, ich versuche jetzt auf die Art, sie merken, die Brücke zu schlagen, äh, die Überleitung zum nächsten Projekt, für das sich Tom, Marvin, Marco und Raphael auch schon mal bereit machen dürfen, sich schon bereit gemacht haben, super, äh, ihr konnt schon mal vorkommen, genau, sie ähm, haben sich eines Themas angenommen, das auch in der, in der ähm, in, also ein Forschungsthema auch ist im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion, nämlich äh, die Interaktion zwischen Menschen mit Einschränkungen und Maschinen und sie haben eine wunderbare Lösung geschaffen und äh, ich glaube, ihr seid soweit, ich muss nicht mehr, meine Schuldigkeit ist getan, super, alles klar, das ist eure Bühne. Hi, wir sind Team äh, BlindEye und wir wollen euch heute BlindEye vorstellen. Also es gibt äh, allerlei Probleme auf dieser Welt. Eines dieser Probleme ist zum Beispiel, dass äh, in Städten viele Veränderungen oft stattfinden. Dafür haben wir uns die Lösung ausgedacht und zwar BlindEye. Diese ist jetzt explizit für blinde Menschen gedacht. Und zwar hilft diese App, den blinden Menschen sich besser zu orientieren. Also wir haben zwei verschiedene Apps entwickelt. Einmal die App für Sehende. Da kann man in eine Karte äh, Markierungen setzen. Wenn in einer Stadt zum Beispiel eine Treppe gebaut wird, kann ein Sehender dies dort eintragen. Oder wenn eine Information falsch ist, dies auch wieder rauslöschen. Die App für Blinde ist einfach ein schwarzer Bildschirm, wo man dann per Sprachausgabe, also die Blinden, äh, die Hindernisse in der Umgebung äh, ausgegeben bekommen. Mit der Funktionsweise geht das so, alle zehn Sekunden wird auf Hindernisse in der Umgebung der Person gesucht und wenn ein Hindernis gefunden ist, wird es per Sprachausgabe der Person ähm, zu hören gegeben. Naja. Außerdem wird, werden Offline-Karten auf dem Handy gespeichert, per WLAN aktualisiert. Ähm, die verwendeten Sprachen sind unter anderem Kotlin für unsere zwei Android-Apps und Node.js für unser Backend in Javascript, also unsere API, wo dann auch die ganzen Daten drin drinstehen. Ähm, und wir haben noch ein paar Ideen für die Zukunft gehabt, beziehungsweise Verbesserungen. Unter anderem wollten wir noch Einbindung von Wetter- und Verkehrsdaten, damit die blinden Leute dann auch noch mehr Informationen aus ihrer Umwelt wissen können. Und dann wollten wir auch noch eine iOS-App machen, damit dann eben alle blinden Leute das nutzen können und nicht nur die Leute, die jetzt Android haben, wie wir es jetzt erstmal geplant hatten. Und wir wollen auch noch das Ausführen der App für Blinde im Hintergrund ermöglichen, weil derzeit kann man sich nicht mehr orientieren, wenn man das Handy ausschaltet, weil das GPS dann nicht mehr funktioniert. Wir zeigen jetzt mal noch eine Demo. Okay, also wir beginnen damit. Ich bin jetzt ein ganz normaler Mensch. Ich kann sehen. Und äh, ich öffne jetzt die App, weil ich hier gesehen habe, oh, vor dem Haus ist ein Hindernis. Da ist eine Treppe. Ich drücke hier drauf. Die App zeigt jetzt meinen Standort an. Ich kann jetzt hier oben rechts drauf drücken, um äh, näher an meinen Standort ran zu zoomen. Und äh, dann kann ich hier einfach irgendwo drücken, wo jetzt in dem Fall die Treppe ist. Das ist ungefähr hier. Und jetzt gebe ich hier ein, Treppe und drück auf hinzufügen und jetzt sehen wir hier da ist eine treppe das neue hindernis treppe ähm, jetzt wechseln wir mal auf die ansicht des handys eines blinden Und äh, wir sollten jetzt hier, sobald wir uns etwas bewegen und das Handy mitbekommt, dass wir dort sind, eine Meldung bekommen, dass es hier ein Hindernis gibt. Ähm, es kann sein, dass es jetzt nicht so gut funktioniert, weil wir hier drin kein so ein gutes GPS-Signal haben und auch nicht uns so weiträumig bewegen können wegen dem Kabel. Funktioniert irgendwie nicht. Ähm, ja, Vorführeffekt. Starten wir mal die App neu, vielleicht funktioniert es dann. Oh, oh oh. Ja, scheint nicht zu funktionieren. Jedenfalls hätte hier jetzt eine, einen Hinweis per Sprachausgabe, Sprachausgabe kommen sollen damit äh, die Blinden Bescheid wissen, dass hier ein Hindernis ist. Wir wollen uns bei Ihnen für eure Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön. Vielen Dank Tom, Marvin, Marco und Raphael. Hier nochmal die gleiche Anmerkung, fragen Sie ruhig nachher die Teilnehmer, die können das vielleicht draußen nochmal super toll vorführen, wenn dann auch wirklich guter GPS-Empfang da ist, dann klappt das auch viel besser. Cool, danke. Was mir übrigens auch bei der Gruppe noch besonders gut gefallen hat, ist die Idee, dass man auch als nicht technikaffiner Mensch super gut helfen kann in dem Projekt, indem man einfach in der App die Treppen und Hindernisse eintragen kann, ohne dass man jetzt irgendwie programmieren können muss. Also kann jeder irgendwie äh, teilhaben und an der, der Gesellschaft und nicht oder schlecht sehenden Menschen helfen. Für die nächste Gruppe rufe ich schon mal Lars, Jonathan und Tess auf die Bühne.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 moderne Technologien, Umgang mit neuen Technologien nicht nur bedeutet, wir kaufen uns ein teures Gadget und dann äh, eine teure Anwendung oder noch schlimmer, eine kostenlose Anwendung, die dafür unsere Daten abgreift und ähm, daraus auf irgendwelche mysteriösen Arten Gewinn generiert, sondern äh, wir können uns auch selber helfen, wir können mit IT-Wissen, mit Code-Wissen, mit Wissen über moderne Technik uns selber in unserem Alltag behelfen und unsere Probleme lösen, die wir direkt in unserem Leben haben und äh, in eine ähnliche Richtung geht das nächste Projekt hinter der Bühne haben sich schon Corinna und Lena fertig gemacht die ich an dieser Stelle mal rein bitte auch Corinna und Lena haben sich mit einem Problem beschäftigt aus ihrem Um unmittelbaren Umfeld aus ihrem unmittelbaren Leben, denn äh, sowohl Corinna als auch Lena betreiben leidenschaftlich gerne Wassersport und äh, da gibt es ein Problem, für das die beiden gerne eine Lösung hätten und das sie jetzt für sich selbst gelöst haben und ich denke an dieser Stelle übergebe ich die Bühne an euch. Also unser Projekt heißt Strandempfehlung. Eigentlich sollte man es jetzt hier sehen können. Und wir haben uns überlegt, ähm, es gibt ja immer verschiedene Aktivitäten, die man am Strand machen kann. Zum Beispiel, manche wollen nur baden gehen oder halt am Strand ähm, sich hinlegen. Manche wollen Kitesurfen oder Windsurfen oder Segeln. Und für alles braucht man ja unterschiedliche Indikatoren sowie Temperatur, Windstärke oder Windrichtung. Und wir haben uns überlegt, auf unserer Website kann man dann eingeben, in welche Regionen in Frage kommen würden für einen selbst und welche Aktivität man machen möchte. Und wenn man das dann auswählt, kann unsere App jetzt, unsere Website im Moment ausgeben, die Temperatur ähm, es sucht dann immer die wärmste Temperatur jetzt zum Beispiel fürs Baden raus und zeigt genau diese dann an. Und wenn es mehrere Orte hat, die die gleiche Temperatur haben, dann gibt es eben beide Orte aus, dann kann man es sich selber aussuchen. Wir zeigen dann gleich auch noch eine Demo, wenn es funktioniert. Aber ich kann ja schon mal was zum technischen Hintergrund sagen. Die Website haben wir mit HTML und CSS programmiert, also den typischen Websitesprachen. Und das Backend, das haben wir mit Python programmiert. Also da kann man unsere Website sehen. Wir können auch jetzt gleich mal eine Live-Demo machen. Das heißt, wir geben in dem Suchfeld da eine Stadt ein oder mehrere Städte, wo man zum Beispiel jetzt gerne hinkommen würde. Das muss nicht unbedingt realistisch sein. Also man kann zum Beispiel auch München eingeben, wobei da kein Strand ist. Und dann sucht man sich eben eine Aktivität aus. Das ist auch so, dass man sich nur eine Sache aussuchen kann, da ja je nach Sache unterschiedlich die Windbedingungen sein müssen. Und deswegen ist es eben so, dass man nur eine Sache auswählen kann. Man möchte ja zum Beispiel nicht gleichzeitig Wind und Kitesurfen, sondern nur eine Sache machen. Und jetzt gehen wir auf bester Strand. Das sendet das Ganze dann zurück. Und wenn wir Internet hätten, dann würde das funktionieren. Das Internet ist, glaube ich, im Moment wieder weg. Und theoretisch müsste uns das jetzt die beste Stadt ausgeben. Das Ganze haben wir, wie gesagt, ja schon mit HTML und CSS gemacht. Da können wir auch noch mal kurz den Code zeigen. Den sehen Sie hier. Das ist der für HTML. Und das Backend haben wir in Python geschrieben. Da haben wir auch noch den Code da. Und das wertet letztendlich die Daten aus und schaut, welches der beste Strand ist. Und natürlich muss man irgendwie schauen, welcher jetzt der beste Strand ist. Und diese Kriterien machen wir über Wetterdaten. Die Wetterdaten haben wir von einer Website, die heißt Open Weather Map. Und das werden Wetterdaten für alle öffentlich zugänglich dargestellt. Und mit einer API konnten wir uns die dann praktisch in unser Programm reinholen. Und dann haben wir die ausgewertet. Wir brauchen aber nicht alle Daten, sondern nur bestimmte, nämlich die Temperatur, die Windrichtung, die Windstärke und die Regenwahrscheinlichkeit. Und dann haben wir eben jetzt im Moment nur die Temperatur eingebaut. Das heißt, mit dieses Python-Programm sucht raus, welcher Ort jetzt die wärmste Temperatur hat und gibt den am Schluss aus. Und es ist auch so, das haben wir ja schon gesagt, wenn zwei Orte die gleiche Temperatur haben, kann man sich selbst entscheiden, wo man hingeht. Dann werden beide Orte mit der Temperatur ausgegeben. Unsere Zukunft ist, dass wir eben einmal <lacht> das schauen, dass wir das noch fertig machen, also dass wir noch schauen, dass wir Windrichtung so weiter noch einbauen und zum zweiten Mal wollen wir überlegen, ob wir Webcams tracken können. Es gibt nämlich zum Beispiel von vielen Küstenorten Webcams und dann können wir schauen, wie überfüllt die Strände sind und dann die Leute zu dem Strand schicken, der nicht so befüllt ist wie ein anderer Strand. Das können wir auch noch mit einbauen, das ist dann eben ein weiteres Kriterium, an welchen Strand man am besten gehen sollte. Wahnsinn, hört man mich? Ja, danke. Vielen Dank, Corinna und Lena. Ich bin total begeistert. Das ist ein super tolles Projekt, das mit offenen Daten arbeitet. Und ich habe ja noch die heimliche Hoffnung, dass das vielleicht erweitert wird auf die Baggerseen in der Umgebung. So, für die nächste Gruppe würde ich jetzt Daniel und Malia auf die Bühne bitten. Und an das Publikum hätte ich jetzt eine andere Bitte von dieser Präsentation. Bitte keine Fotos anfertigen. Dankeschön. Die Gruppe hat sich Gedanken gemacht, dass... Nein, ich spoiler nicht, oh Gott, nein, nein, ich spoiler nichts, aber es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die einmal im Monat ein gewisses Problem hat. Das ist nämlich in etwa die Hälfte der Bevölkerung. Und was ihr euch da Cooles gedacht habt, dürft ihr jetzt selber vorstellen. Ja, oh ja, das gebe ich dir, Moment. Pardon. Pardon. Wir brauchen Warteschleife Musik.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 Mit dem Befehl Sir, bist du. Äh, mit dem Befehl ähm, äh, set Period kann man ähm, den Zeitraum der Menstruation bestimmen. Ich sage einfach mal jetzt den Tag.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 Danke an Daniel und Malia für diese wunderbare Präsentation, an der man, glaube ich, ganz deutlich sieht, dass man mit technischen Lösungen nicht nur technische Probleme lösen kann, sondern auch ganz konkret gesellschaftlich relevante Themen berühren kann. Und ähm, jetzt ist es so, das war eben ein Projekt. Wir haben eben ein Projekt gesehen, bei dem man ganz konkret sagen kann, das Problem hilft dem und dem Menschen in der und der Situation. Es gibt andere Projekte, die wirken viel mehr im Hintergrund, ähm, die wirken da, wo man es nicht so genau sieht, als Laie. Und an dieser Stelle würde ich Jasper, Janik und Martin schon mal bitten, die Bühne zu betreten. Äh, die haben nämlich so ein Projekt gemacht, dass ähm, vielen Menschen – ja, euer Applaus! Auch das ist ein Problem. Wir brauchen einen Mini-HDMI-Adapter. Ich rede mal in der Zeit weiter. Die drei haben mit großem Engagement ein Projekt gestemmt, wo sie nicht an einer ganz konkreten Stelle auf eine sehr sichtbare Weise die Welt verbessern, sondern auf eine Art, die im Idealfall sehr unsichtbar bleibt. Denn ich habe neulich erst den schönen Satz gehört, die Technologien, die am tiefsten unser Leben eingreifen, sind die, von denen wir gar nicht mehr merken, dass wir sie nutzen. Und ich glaube, die drei sind soweit. Seid ihr bereit?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 Vielen Dank, Jasper, Janik und Martin. Ich freue mich sehr, dass sich endlich mal jemand dieser Linux, Linux Touchscreen Misere annimmt. Ich gehöre nämlich auch zu dieser Minderheit, die unter Linux Touchscreens benutzt und freue mich sehr, dass sich da endlich mal jemand drum kümmert. So, für unsere, wir sind leider schon ziemlich am Ende. Eine Gruppe haben wir noch und da bitte ich jetzt Christopher, Janik, Daniel, Simon, Henning, Fabian, Paul, Lena und Lea auf die Bühne. Kommt rum. Diese Gruppe hat sich in Zeiten von Fake News und großen Informationsfluten sehr viel Gedanken darum gemacht, wie man dem Herr werden kann. Und ja, jetzt freue ich mich auf eure Präsentation. Bühne frei. Es wird gerade nach VGA HDMI gefragt. Habt ihr? Alles klar. Dann legt los. Wir brauchen wir benutzen Linux. Kannst du ein bisschen mehr zu uns drehen oder Bildschirmhülle oder so? Ja. Hallo, also wir sind News42 und unser, durch unser Projekt bekommt ihr Fakten über News, damit wir Fake News entgegenwirken können. Genau, also ich glaube, einige von Ihnen kennen das bestimmt. Wenn man im Internet nach News sucht, gibt es verschiedene Quellen, die ganz verschiedene Fakten haben und eben diese Glaubhaftigkeit und die Objektivität von diesen variiert. Und ähm, die Lösung dafür wäre natürlich, viele Seiten zu durchsuchen, also selber und die Fakten zu vergleichen, um die richtigen rauszufiltern. Und damit man das nicht immer selber machen muss, haben wir dafür was programmiert. Genau, bei diesen vielen Quellen, vielen verschiedenen News-Outlets, die wir eben. Ähm, anfragen, besteht halt das Problem, dass die Objektivität nicht immer gegeben ist oder nicht ganz gegeben ist. Und ähm, genau, das könnten zum Beispiel, die äh, Artikel könnten emotional behaftet sein ähm, oder sogar falsche Informationen enthalten, wenn auch nur klein, besonders wenn ein äh, Event sehr jung ist kursieren natürlich auch verschiedene Informationen meistens. Ähm, genau, und um das gegen zu checken, müssen wir eben dem Computer beibringen, dass der ähm, Sprache oder menschliche Sprache, die in Artikeln benutzt werden, richtig versteht und das macht man eben ähm, äh, mit NLP und das wird euch dann später erklärt. Genau, wir haben viele Quellen deswegen auf Objektivität und Emotionalität geprüft und dann klare Fakten herauskristallisiert. So, ähm, wir kommen jetzt zu den magischen Algorithmen und meinem passenden T-Shirt. <lacht> ähm, diese magischen Algorithmen, die wir benutzt haben, tun nämlich witzigen Kram. Ähm, wir haben Spacey mit Keras und einem TensorFlow-Backend verwendet. Das ist also am Ende eine künstliche Intelligenz mit einem LSTM Neural Network, welches äh, einem pre train english Dataset hat, äh, welches, Bereich, welches bereits word Vectors enthält. Wir haben das Model dann selbst noch ein bisschen weiter trainiert. Äh, wir haben, dazu erzählt euch gleich, Fabian noch ein bisschen mehr einen äh, performanten Scraper geschrieben, der sich von verschiedenen Nachrichtenseiten Artikel ziehen kann. Die haben wir dann gegen das Dataset geworfen. Ähm, ein kleines Problem war, dass uns keiner eine GPU schenken wollte oder so eine TPU, weil die so zwei, drei Euro kosten. Ähm, <lacht> hat man vielleicht in Nachrichten gesehen, aber auf jeden Fall haben wir das auf der CPU gemacht und konnten dann damit äh, Classification, Tokenization, Entity Recognition äh, und Linguistic Features filtern. Und weil das alles sehr abstrakt ist und viele von euch vielleicht sich nicht so viel darunter vorstellen können, haben wir das mal visualisiert, dank Spacey, äh, Displayy. <lacht> und hier haben wir mal äh, einen Titel genommen, einer der ersten, äh, einer ein relativ jünges, Uh, Report von den New York Times. Der Titel ist At War, uh, At War Afghan War Casualty Report November 16 to 22. Das ist etwas sehr Abstraktes und das Problem ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das sind Wörter, die wir vielleicht verstehen, aber das ist nicht unbedingt etwas, was ein Computer versteht. Dafür gibt es ja auch Programmiersprachen. Uh, dieses tolle Diagramm zeigt jetzt die Dependency von jedem Wort auf ein anderes Wort und in dem Gesamtsatzkontext auf. Uh, das sind die verschiedenen linguistischen Features halt. Und das Schöne ist jetzt, damit können wir nicht viel anfangen. Ähm, was wir aber machen können, ist, wir können Entity, äh, Entities klassifizieren. Dafür haben wir auch das neuronale Netzwerk. Und dann kommt dann dieses Programm und macht dann das da. Diese ominösen Algorithmen suchen sich nämlich dann in dieses neuronale Netzwerk raus und klassifizieren dann verschiedene Teile des Satzes. Zum Beispiel wird jetzt erkannt, dass Afghan War Casualty Report ein Event ist und November 16-22 ein Date. Und darüber können wir dann die ähm, Bewertung eines Artikels machen, nämlich wir können uns die Objekt Objectivity und ein Sentiment angucken. Das Sentiment ist nämlich positiv, negativ und emotional behaftet. Und naja, damit mitteln wir halt dann unseren Wert. Ähm, jetzt kommen wir zum Core. Darüber erzählt euch jetzt Fabian was. Ja, äh, Daniel hat ja gerade sehr schön erklärt, wie wir diese Dinge analysieren. Der Spaß ist, um die analysieren zu können, müssen wir sie erstmal in eine Datenbank runterladen, in einer Form, mit der wir die in ein anderes Programm reinstecken können, um das weiter zu verarbeiten. Das nennt sich dann Scraping. Dafür verwenden wir in erster Linie RSS-Feeds. Ähm, RSS-Feeds kann man sich so vorstellen, dass jede, ähm, jedes News Outlet einen RSS-Feed anbietet, in dem dann eben einfach zu verarbeiten eine Liste von Artikeln sich befindet, die halt eben als zuletzt entschieden sind. In diesen, da steht dann zum Beispiel noch Metadaten drin, also der Titel des Artikels, dann ähm, eine kurze Zusammenfassung, der Autor und irgendwelche Tags, also beispielsweise jetzt Brexit ist ein sehr aktuelles Beispiel. Und damit können wir dann eben schon mal Metadaten laden. Das Problem ist, wir brauchen für die Analyse den gesamten Text des Artikels, der ja mehrere hundert Wörter lang ist um, unter Umständen und das steht nicht in diesem RSS-Feed drin. Dafür laden wir dann das gesamte HTML dieser Seite, auf der der Artikel steht, runter und parsen das dann seitenabhängig in irgendeiner Versio ähm, Art und Weise, dass wir dann am Ende nur noch Text haben, den wir verarbeiten können. Das müssen wir für jede Seite neu machen, da die alle anders aufgebaut sind. Also wir haben quasi für The Guardian einen eigenen Scraper, für die New York Times einen eigenen Scraper und so weiter und so weiter. Das bedeutet, es ist nicht ganz einfach. Diese ganzen Scraper haben wir in Go geschrieben, weil wir damit sehr schön parallel das machen können und das dadurch sehr performant wird. Also wir können in fünf Sekunden so ungefähr 300 Artikel runterladen und bei uns in die Datenbank platzieren. Ja, Und über die Verbindung zwischen dem NLP und dem Core erzählt jetzt Henning, Henning etwas. Genau, im Backend verwenden wir Python Django, das ist eine REST API und die verbindet eben den ähm, Core, den NLP und das Frontend. Und zum Frontend wird jetzt noch mehr erzählt. Ja genau, also das Frontend haben wir in React.js geschrieben ähm, und außerdem haben wir noch Material UI verwendet. Ja, es war jetzt erstmal ziemlich viel Input. Die meisten sind jetzt wahrscheinlich schon ausgestiegen. Deshalb hier jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung für all die, die jetzt nicht unbedingt die technischsten Hochleistungen erbringen. Also, wie gesagt, der Core. Der <lacht> Keine Sorge, ihr seid hier unter gleich. Passt alles. Also. <lacht> nee, also wenn wir haben ja einmal den Core jetzt wert, wie schon erzählt wurde, das ist einmal die ganze Webseite die müssen wir irgendwie erst mit dem Computer zu verstehen geben. Das heißt, es wird umgewandelt, dass wir nur noch den Text haben, den wir wirklich brauchen. Danach tun wir das dann ins Backend. Das bedeutet, da wird dann, äh, oder vorher noch das NLS, also Natural Language Processing, das heißt, da wird dann sozusagen nach Schlagwörtern gesucht, was ist wichtig. Bei Brexit zum Beispiel wäre das Wort Brexit das Schlagwort, damit wir das in Kategorien einteilen können. Das wird dann in die Datenbank gespeichert und dann zum Beispiel durch das Backend ans frontend gegeben das heißt frontend damit es wirklich jeder schön lesen kann alles schön sortiert nach kategorien wie objektiv wie subjektiv das bewertet wurde und das ist wie gesagt wird alles vom Backend verbunden das war jetzt soweit unsere präsentation wie gesagt für fragen würden wir noch zur verfügung stehen hauptsächlich ja aber da werden wahrscheinlich die meisten das. Also ja danke für eure aufmerksamkeit und dann gebe ich jetzt glaube ich mal wieder an die moderatoren weiter oder Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich es darauf reagieren kann. Ah, mach ich. Oh. Ja, äh, warum stehen jetzt wieder Stefan und ich hier? Ähm, das ist so der indirekte, traurige Hinweis darauf, dass quasi jetzt Jugendhakt sich tatsächlich, ähm, Jugendhakt hier in Ulm dem Ende nähert. Also quasi das war jetzt die letzte Präsentation. Ähm, wie gesagt, wenn technisch was nicht hingehauen hat, wenn wer, der weiter hinten gesessen ist, was nicht so gut sehen konnte, nutzen Sie, nutzt die Gelegenheit, quatscht nochmal alle an. Die Projekte sind echt, es sind so viele Details versteckt, schon alleine zum Beispiel der 3D gedruckte Schalter für den Herd und dann noch ist was gelesen, also mit dem Lesekarte gemacht worden, Details anschauen, die App anschauen, dass diese, ich meine, auch wenn sie nicht funktioniert hat, es funktioniert ja, lass es euch zeigen, genau. Ja, wir stehen mit unserem Wort dafür, wir haben das schon gesehen, dass es funktioniert hat, definitiv. Ja, jetzt ist der Punkt, es ist eigentlich ultra schade, dass dieses große Alpaka jetzt hier von der Bühne verschwunden ist, weil jetzt wäre der Moment, wo ich, ah ja, okay, das ist, die Spezialeffekte klappen hervorragend heute. Das ist. Ähm. Erstens wäre der Moment, wo ich eigentlich vorhin Danke für Hajo und Biene sagen wollte, ich war nur so geflasht von dem, von dem, von dem, fulminanten Feuerwerk da gerade eben. Also danke an Hajo und Biene für die Moderation. Applaus Wer die öfter sprechen hören möchte, ähm, Biene hat einen YouTube-Kanal und Hajo macht Lehrer an der Hochschule. Ähm, jetzt ist der Moment eigentlich, wo, wo man so traurig dieses Alpaka flauschen möchte, weil ähm, das war jetzt Jugendhakt Ulm für dieses Jahr. Und ich... Ähm, ich gerade nicht, nur so, als wäre Trauer, meine Stimme. Aber nein, es geht weiter. Wir sind nicht ganz am Ende äh, unseres Lateins auch nicht mit Jugendhakt, weil das geht ja nächstes Jahr auch weiter. Genau, also Jugendhakt gibt es ja jedes Jahr. Jugendhakt gibt es in ganz vielen deutschen Städten. Manche äh, von euch Teilnehmenden waren ja eh auch schon bei anderen Events. Also man sieht sich ja bei Jugendhakt wunderbarerweise meistens mehr als einmal. Und dann gibt es noch Angebote auch im Verschwörhaus. Stefan, was gibt es da? Genau, also nicht nur, da, also wenn ihr wollt, äh, gucken wir, dass wir nächstes Jahr wieder einen Jugendtag in Ulm mach, machen. Ich weiß nicht, wie das, okay. Ähm, aber. Es zählt, das, äh, was, wir, was ich eingangs schon sagte, das reicht ja nicht, nur das einmal im Jahr zu machen. Wir möchten ja viel mehr Programme anbieten. Es gibt die Digital-AGs. Das ist äh, ein gemeinsames Projekt, auch von der Open Knowledge Foundation. Diesmal diesmal tatsächlich ohne mediale sonst sind die dabei. Aber hier ist die Open Knowledge Foundation mit dem Verschwörhaus. Da haben wir jeden zweiten Dienstag Programm. Das richtet sich äh, an Jugendliche auch wieder, wie eben Jugendtakt. Und ihr könnt dort Laserkarten, 3D-Drucken, herde nicht Herde bauen, aber Herdknöpfe auf jeden Fall drucken und äh, wie auch einfach gesagt, coolen Scheiß machen auf jeden Fall. Also da freuen wir uns, wenn wir einige von euch wieder dort begrüßen können. Und ansonsten kommt jetzt wirklich der Part, wo wir Schniff-Schniff machen. Und äh, euch ganz, ganz herzlich danken, euch allen, die hier an diesem Wochenende da waren, die ihr heute eure Projekte gezeigt habt. Danke nochmal, einen Applaus für euch alle. Und dann noch ein kleiner äh, organisatorischer Hinweis, ihr habt das Gepäck noch drüben im Verschwörhaus und was auch drüben im Verschwörhaus dann noch zu tun ist, neben dem Gepäck sich das mitzunehmen, meldet euch ab. <lacht> Vergesst nicht Bescheid zu geben, wenn ihr geht, ich gehe jetzt nach Hause, dann können wir das abhaken und dann wissen wir, okay, ihr seid nicht irgendwo in einem Raum noch am Werken und weiterarbeiten, sondern ihr seid zu Hause und genießt den Sonntag. Tschüss.